Liebe Genossen, Genossen Freunde und Freunde, zwei Anschläge im Zentrum von Ankara in einem Monat haben nicht nur die unschuldigen Menschen, unschuldige Menschen das Leben genommen, sondern auch den legitimen Kampf um die Freiheit des kurdischen Volkes und den Kampf gegen Erdogans Regime diskreditiert und somit haben sie das Wasser auf die Mühle der Regime gegossen. Diese Methoden die sich von Methoden der Verbrecher von dschihadistischen IS nicht unterscheiden, Super, danke. Äh, die diese Methode in Shingal, in Kobane und gegen Kurden, Gewerkschaftler und Sozialisten in Ankara am äh, 10. Oktober angewandt hatten, können nicht Methode derjenigen sein, die für eine freie und schönere Welt kämpfen. Wir als Sozialist Alternativ distanzieren uns von allen Methoden, vor allem von dem individuellen Terrorismus, klipp und klar, die den legitimen Kampf der kurdischen Volkes und den Kampf der Arbeiterklasse diskreditieren und das Wasser auf die Mühe der Herrschenden tragen, egal mit welcher Rechtfertigung sie es tun. In, Großst in zwei Großstädten der Türkei zwei Anschläge in einer Woche ausgibt. Worden. Für einen Anschlag in Ankara ist die TAG, also die Freiheitsfanken Kurdistan verantwortlich, die schon vor einem Monat wieder einen ähnlichen Anschlag in Ankara ausgeübt hatte. Der in Istanbul wurde von ISF-Mordatentäter ausgeübt. Bei den letzten insgesamt 42 Menschen ums Leben gekommen, wie ihr auch durch Medien erfahren hat. Während diese Anschläge, die direkt auf Zivilisten gerichtet waren, unter denen Menschen Angst und Panik ausgelöst haben, wollen manche, die ihre Herrschaft aufrechthalten wollen, die Menschen einreden, dass alles Schicksal wäre und wir lernen müssen, damit zu leben. Der Erdogan und Dauto haben versucht, den Anschlag im Januar für eine militärische Intervention in Syrien bzw. Rojava als Anlass auszunutzen. Sie wollen jetzt die jüngsten Anschläge dafür benutzen und alle Oppositionelle als Terroristen verbrannt machen und unterdrücken. Sie wollen von Erdogan Sie, Sie wollen die, ähm, den Begriff des Terrorismus nach ihrem Geschmack neu definieren und somit alle, die nicht an Seite der Erdogan äh, stehen oder sich stellen, unter diesem Begriff sammeln. Schon jetzt haben sie einen neuen Begriff in ihr Repertoire gestellt, und zwar Terroristen ohne Waffe. Das sind zum Beispiel die Journalisten, die die Unterstützung der Erdogan-Regime an IS aufgedeckt haben. Das sind die Akademiker, die mit einer Unterschriftenkampagne ihre Haltung gegen Erdogans Krieg, gegen Kurden zum Ausdruck gebracht haben und sagen, wir werden an diesen Schulden nicht äh, teilhaben. Der Erdogan, der bei jeder Gelegenheit an die Weststaaten gerichtet, ey sagt zum Beispiel, ey Obama, ey Merkel, wenn er sowas sagt, dann kommt so eine Kritik und äh, äh, stellt sich so als Anti-Imperialist dar. Äh, auch mit Doppelmoral kritisiert, immer wieder, macht sie eigentlich sie, äh, nach dasselbe, wie die Staaten wie USA und Frankreich und so weiter, nach jedem Ta Terrorattacken diesen als Anlass nehmen, demokratische Rechte der Arbeiterklasse wie Streit und Versammlungsrechte abzubauen und die Ängste der Bevölkerung missbrauchen und Polizeistat ein, um einzurichten benutzt Erdogan dieselbe Methode, indem er die Angst und Sorge der Menschen, die die Anschläge bei denen ausgelegt hat, kontrolliert weiterführt, um neue Gesetze für ihre politische Machthabe durchzubringen. All die neuen Gesetze und Maßnahmen von Erdogan und Regierung haben vor die jede Forderung der türkischen und kurdischen Arbeiterklasse unter, zu unterdrücken. Neben der demokratischen Forderungen des kurdischen Volkes die Legitimität, Forderungen, werden sie gegen alle, zum Einsatz, gegen alle zum Einsatz kommen, die gegen Arbeitslosigkeit, gegen Korruption sind. Diese Maßnahmen werden gegen diejenigen gerichtet werden, die wie die Menschen in Artwin, so eine Kleinstadt im Nordosten der Türkei, die nicht zugelassen haben, dass ihre Natur und Boden für Profit kaputt gemacht wird und verhinderten, dass dort eine Straße für die für die geplante Goldminen aufgebaut wird. Diese Gesetze werden gegen Metallarbeiter in Bursa, im Westen der Türkei, und gegen die Streit- und Fabrikbesetzung in kommende Zeiten angewendet. Einzige Verantwortung für diese Miete Umstände, die wir in der Türkei gerade haben, ist Erdogan und AKP-Regierung, oder AKP-Regierung, wie auf Deutsch gesagt. Ihre Politik, die die kurdische Frage zu einem Bürgerkrieg gewandelt hat, ihre nur osmanische imperiale träumen, träumen, darum sie all diese Dschihadistengruppen gruppen unterstützen und, und die die türkei Wuchsgebiet für äh, sie gemacht haben. Liebe Genossen und Genossen, keine Terrorattacke darf Gewalt und Massaker seitens des türkischen Staates abdecken und davon ablenken. Die Kurden befinden sich seit Juli 2015 in einer Tragödie. Der Erdogan, der, der die sogenannte Lösungsprozess beendet hat, führt einen schmutzigen und haltlosen großen Krieg mit seiner Armee und Polizei, die mit allen Technologien ausgerüstet sind. Insbesondere die Bilder in Gizre, eine Kleinstadt in Kurdistan. Nach der Ausgangssperre, die drei Monate gedauert hatte, kennen wir nur aus der Aleppo oder Kobane. Circa 200 Menschen, meistens Zivilisten und Verletzte, die sich in Kellerräumen, drei Gebüden verschanzt haben, sind vor Augen der gesamten Türkei umgebracht worden. Schweigen gegenüber solchen Massakern, die der Stadt gegen Kurden ausübt, bedeutet nicht anders, als das Schweigen gegenüber den Terrorattacken in Ankara oder Istanbul. Erdogan und AKP, die die Interessen der türkischen Bourgeoisie vertreten, haben in Syrien Träume mit ihrer neo Politik. Sie haben auch gleichzeitig aber auch Albträume davon, dass die Kurden dort ihre Rechte erlangen könnten. Folge dieser Träume und Albträume haben sie die Dschihadistengruppen jegliche Unterstützung gewährleistet und wurden die Türkei, wurde die Türkei ein Druckgebiet für die Dschihadisten. Bis jetzt aber haben sie diese, haben diese nur gegen Kurden, Gewerkschaftler, Sozialisten und Touristen gerichtet. Im Juli wurden 33 sozialistische Jugendliche, Sozialisten, im Oktober bei der Demo unter dem, unter dem Motto Frieden, Demokratie und Arbeit sind 103 Leute von diesen Verbrechern umgebracht worden. Im Januar und letzte Woche in Istanbul insgesamt 16 Touristen haben ihre Leben durch die Attacken von IS äh, verloren. Es sieht so aus, dass IS aus taktischen Gründen noch keine Strategie gegen die erdogan Region äh, hat. Das kann sich aber bald ändern und die sogenannte Pakistanisierung der Türkei dann anfangen. Sowohl die IS-Mitglieder in der Türkei als auch diejenigen, die aus der Türkei nach Syrien reisen und gerade dort an der Seite der IS kämpfen, haben große Potenzial, die Türkei um Afghanistan und Pakistan und Blatt, wo jeden Tag Bomben explodieren, Menschen, Menschen ums Leben kommen. Die Journalisten von der Zeitung Djunghuriyet, Can Dündar und Erdem Gül sind genau deswegen beschuldigt worden, im Knast gesteckt, weil sie die Dokumente und Bilder für öffentlich die, Deutsch, die, die entsprechende Politik der AKP Erdogan aufgedeckt haben. Für den Terroranschlag in Ankara, Ankara, zwei Wochen hat sie Tag, das Bekannt, dass diese kurdische Freiheitsfahrten gleich sechs Tage später IS hat eine selbstveranstaltung in Istanbul ausgegeben. Genossen, Genossen, Freunde, Freunde, es ist die tragischste Ironie der letzten Zeiten, dass eine Terrorattacke im Namen des kurdischen Volkes mit einem Terrorattacke einer Organisation wie IS und dem im gleichen Bild steht. Ein Vertreter der kurdischen Dachorganisation KJK, an der auch PKK äh, angehört, sagt in einem Interview BBC sinngemäß, wir kämpfen nicht nur für Kurden, wir wollen, dass Völker in der Türkei gleich, frei und geschlechtet leben. Dafür kämpfen wir. Solche Attacke schaden unsere Ziele. Wir rufen alle auf, solche Attacke zu wenden. Sie bestreiten es, da, dass sie mit diesen Attacken nicht zu, also, äh, etwas zu tun haben. Ähm, aber ähm, kein Mensch kommt, also keine, keine Menschen kommt das äh, glaubwürdig. Weil alle ist klar, ähm, dass die Tag nie sowas machen kann ohne Dut von PKK. Solange es so bleibt, ähm, äh, wird, also solange es so bleibt, wird ähm, die Einheit der ähm, des legitimen Kampfes der Kurden und der Arbeiterkriege unmöglich sein. Die HDP, äh, dieser, die diese Attacke sehr richtigerweise sofort verurteilt hat, hat die Erwartung von Erdogan und nationalistische Hoffnung beseitigt. Erstmal. Wir als Sozialseite Alternative begrüßen diese Haltung, unterstützen das. Äh, weder sind die Menschen im Westen, der Türkei leben, sind verantwortlich von Massaker an Kurden, noch die Kurden sind verantwortlich von diesen Terrorattacken. Der Kampf gegen Erdogan und AKP, gegen das System, das sie vertreten, den Kapitalismus, muss, muss gemeinsam geführt werden. Ein Regime, das Gesetz, an ihre eigenen Gesetze nicht hält, die die Akademiker verharrtet, weil die eine Unterschriftskampagne gestartet haben, die Fernsehsender Zeitungen äh, verbietet, die, die kleinste Demo mit Knüppeln, Tränengas und Wasserwerfer angreift, ein Regime in der Repression und Ausbeutung auf höchstem Niveau ist, kann nur aufrecht gehalten, gehalten, gehalten, äh, gehalten werden, indem wir gespaltet werden, indem sie uns spalten. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Herrschenden uns spalten und um, um ihre Herrschaft weiterzuführen. Wir als Sozialstaaten versuchen in der Türkei genau das zu zeigen und, Klar zu machen, dass wir die Mehrheit sind und sie nur ein Handvoller Haufen. Wir sind stärker als sie, denn nichts wird passieren, falls wir nicht erlauben. Wir müssen nur unsere Kraft erkennen mit Streik, Massenbesetzungen und Boykott. Weder Kriege, noch Massaker, noch Ausbeutung. Weder in Ankara, noch in Jizre.